Willkommen zurück zu Mitopia. ja Wir sind hier stehen geblieben vor dem Pfad zum Vulkan, oder zu diesem Feuerflammenberg. Aber bevor wir da jetzt lang gehen und gegen diesen Bossi kämpfen, können wir noch hier zurück lang zu einer Kiste. Und natürlich auch noch hier oben zu einer Kiste und zu Tingle. Und das wollen wir machen. Denn wir wollen sowieso alle Level machen. Und die 100% machen. Bisher haben wir 100% und ich höre jetzt nicht einfach auf. Auf Reisen 10.9, Freundschaft! Hm, Iwata? Was gibt's denn? Wieso wirst du eigentlich der große Weise genannt? Da, oh, eine gute Flagge. Ich treife schon seit langem als einfacher Magier durchs Land. Auf meinen Reisen habe ich den Leuten dieser Welt vieles beigebracht. So kam es, dass man mir ja gar, mit meiner Zeit allerlei Namen gab. Der große Weise, der weise Große, eure Großweisigkeit. Also was eben. Hält gesagt, war mir das immer ein bisschen peinlich. Äh, verstehe. Du bist echt cool, die warte. Oh nein, das ist mir jetzt aber auch peinlich. Die Namen sind auf jeden Fall super. Der Weise Große. Der Großweisigkeit. Da ja, gehen wir erstmal hier lang. Na, ja, wieder ein Level, was ich was machen darf. Habe ich voll Lust zu. Vor allem, wenn ich dich sehe. Oh mein Gott. Bitte verschwinde. Meine Augen tun mir weh. Danke. und oh, wir kommen den 1000 Gesichtern näher. Ich frage mich, was die Warte wo so mag. Er wird ja nicht für immer im Team bleiben, leider. Schön wär's, aber leider nicht. Ich warte, ob ich Geheimnisse hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er böse ist oder so. Das kannst du nicht bestimmt bam. Und das war das Level. Okay, ist einfach nur ein kurzes Level mit zwei Wegen So schlimm dann auch wieder nicht hm, Warum steht er nicht mit uns? Na egal Futtern. Lass mal sehen, ob ich irgendwas futtern kann Habe ich alles schon probiert mit meinem Charakter? Also wirklich alles? Die Torte... Ach, die macht sich nicht, ne? <lacht> Auch so dumm. Alles Gute zum Geburtstag. Dann die Torte und dann... Voll kacke, ey. Ja. Toll. Die ganze Arbeit für die Torte und dann schmeckt es halt nicht mehr. Ja, Hätte man wohl erstmal nachfragen sollen, welche Torte einem schmeckt, ne? Ah, Babynahrung. Oh, guck mal, die Babynahrung war super. Aha. Aha. Jetzt habe ich aber alles probiert. Okay. Na, ja, ich warte erstmal, bis wir ein paar Leute bei uns haben. Müssen ja unsere Freunde retten. Deshalb sind wir hier. Genau. Blub. So, gehe ich erstmal den Weg uns lang. Und dann machen wir das andere Level. Kiste. Oh, uh, schön. Bada bada Level 23, besteste Freunde, immer noch. Ah, cool. Yeah. Ja, dann komm auf zum nächsten Level. Aber in dieser Truhe erwarte ich jetzt wirklich was Cooles. Vielleicht eine richtig gute Ausrüstung oder sehr, sehr viel Geld. Hä? Rasche, rasche. Warum ist hier Gras? Hier brennt. Wirklich alles, alles weggeraucht. Ja, da hat jemand was zu übersehen. Naja, ähm, <lacht> nachschauen. Da hat sich doch glatt ein Affe im Gebüsch versteckt. Und da habe ich wohl eine Banane bekommen. Die angebissen wurde von einem Affen. Nehmen wir trotzdem mit. <lacht> Mann, ist das ist der richtige Weg? Magma-Igitt-Schleim! Igitt, igitt ein Magma-Schleim! Ach oh Gott! Okay. Du hast es Janas gewollt! Luftschuss. Bam! Uah. Ja, gut, ich weiß nicht, ob Luft nicht sogar Lava helfen würde. Ich kenne mich mit Lava nicht aus. Ich weiß nur, dass es Feuer helfen würde, ein bisschen Luft zu, äh, zu machen, aber naja, äh, egal. Aua. Nee, ich glaube, zu viel Luft wäre aber auch nicht gut. Egal. Ich bin zu dumm dafür. Reitangriff! Fast die hälfte Townshot! Bam! Hehe. Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua, Aua! Ich bin der einzige in meinem Team. Oh, hab mich geheilt. Egal. Ich hab so viele Streuer, die muss ich auch mal verwenden hier. Der Kampf immer noch nicht vorbei. Ja, anscheinend nicht, du. Aua! Oh. Was war das denn für eine OP-Attacke? Moment, kann ich schon mein... Kann ich Professor Igitt retten? Oder habe ich ihn schon gerettet dadurch? Das Gesicht von Professor Igitt ist weg. Ja, sie ist Richtung Bad Grotto geflogen. Ob wir Igitt geholfen haben? Wahrscheinlich. Auf nach Bad Grotto, um es herauszufinden. Gute Idee. Dun, dun, dun, dun, also musste man hier sogar lang. Zwungenermaßen. Nur man muss nicht den Schatz holen. Man muss hier nur lang. Alles klar, dann komm. Retten wir einen unserer... Boah, wie viele Freunde hatten wir? Neun? Ich glaube schon. Drei, drei, drei. Doch, neun. Einen unserer neuen Freunde. Und dann holen wir uns zusammen den Schatz hier. Let's go. Die anderen beiden tun mir trotzdem leid. Ich kann jetzt nichts für Sailor Moon und für Frederick tun. Aber ich kann die Gids retten. Ich kann jetzt schon sagen: plot wirst, wir müssen jetzt alle Gesichter retten und ganz am Ende unser eigenes. Nur die Theorie, aber wenn es wahr wird, dann äh, ja, lache ich. Hm. Ah, mein Gesicht ist wieder da! Hey, ich wusste, dass du mich retten würdest. Ich bin's bereit zum Kampf. Ziehen wir in die Schlacht, Mike. Das Gesicht ist zurückgelobert. Und wir waren keinen Augenblick zu früh. Brechen wir auf. Yay! Früssig ist nur zu Team. Juhu, jetzt doch die beiden. Ach, die armen beiden. Die retten wir noch. Komm, aber erstmal. Auf zu chest. Moment, das habe ich ihn aber nicht hinter mir oder? Doch habe ich automatisch. Okay, cool. Freundschaft, yay! Yeah. Oh, Wollkittel. Naja, sieht nicht so schön aus, aber hey! Plus zwei Stats. Ich habe mehr erwartet. <lacht> ich sag's wie es ist, ich habe mehr erwartet. Plus zwei ist nichts. Ja, okay, es ist. Ach, okay, nee, es ist ja nun keiner Bonus hier, also. so, Leute, jetzt habe ich gleich aufgepasst, wo ich hier hingeschickt habe Uh, wir sollten ein bisschen kuscheln, mein Freund. Wir sind nur... Ah, oh, wir sind Level ja 13. Ja, ist ganz okay eigentlich. Trockenblume. Na, <lacht> okay. Wenn ich da ein bisschen... Uh, Sets abbekomme. Ich mag das obere Teil, aber das kriege ich ja nur das untere, ne? Ja. Na. Ich könnte es in Grün anziehen. Das ist noch okay aus. Nicht so mein Fall, aber ist okay, I guess. Nü, nü, nü. Probier das mal, ja, geile ba -da -ba -da. Probier das alles, yeah, yeah Wunderschön, wunderbar Buja. Nice, beide Level 12 Ob das Zufall war oder gewollt, ich weiß es nicht Aber nice, dann äh, hoffen wir, dass unser nächster Begleiter hier oben bei Tingle ist Vielleicht weiß du uns Tingle den Weg Hoffen wir Gefällt mir. Drei Wege! Na, wenn ich mich einstufen würde, ich würde Mittleres sagen. Ich denke, ich bin von den dreien Profi. Als Experte wäre ich eher, wenn ich das Spiel schon mal durchgespielt hätte. Aber ich bin jetzt auch kein Noob. Ich habe davor schon sehr viele andere RPGs gespielt, aber noch nicht so viele. Ich muss auch noch ganz viele Bekannte nachholen, wie zum Beispiel, ähm, Fallen habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Standpunkt jetzt. Müsste ich eigentlich auch mal irgendwann anfangen. Gibt ja bald so ein Pixel Perfect Remaster, was auch immer. Vielleicht hole ich mir das mal. Mal gucken. Weiß halt nicht, ob mich dieses Spiel ansprechen würde. Yay! Yay, yeah, die Freundschaft die steigt. den Bam, okay. Das ist ein sehr interessanter Weg hier. Ein Bosskampf? Dunkelgreif. Moment, ist das der Boss noch schwieriger oder ist das einfach nur der Boss noch leichter? Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein und äh, ich muss kurz seine Leben achten. Okay, das ist der Bossen leichter. Okay. Ich hatte schon Angst. Nee, ist der Boss ein leichter. Bam! Na, wenn er dunkel ist, ist er anscheinend nicht so krass. Okay. Oh, hey, Chest mit 500 Gold. Nice. Und das Ende. Plum. Was also Briefe halten. Äh, ist unwichtig. Ich lese die Brief auch gar nicht mehr vor. Die meisten wiederholen sich nämlich nur. Man kriegt ständig Briefe. Also ja. Enge Freunde. Yay. Wunderbar. Ha. Wunderschön und wunderbar. Yeah. Knochenkeks. Sternchen ist neu. Das habe ich nicht vorgelesen. Tut mir leid. Hoffentlich hoffe, es ist nicht so schlimm. Probier es mal. War nice. Schön. Und nein, ich achte da nicht mittlerweile nicht mehr auf die Stats, ich gebe einfach, wenn er nicht probiert hat und danach entscheide ich, wenn alle dieses Gericht schon probiert haben. Genau. Hä, wieso gehst du nach links? What? Der, der fuck geht nach links, nicht zu tingle? Ich bin sehr verwirrt. Und ganz ehrlich, dieses, diesen Weg hier, den werde ich sogar noch reinschneiden. Also nicht den unteren, den Anfänger, der ist langweilig. Experten möchten noch sehen. Aber ich glaube, Anfänger möchte hier niemand sehen. Ja, vier Gegner halt. Ich hab, ich hab Igitt bei mir, also es ist halb so wild. Und vor allem habe ich Verdämon bei mir. Welches alles plättet. Mit einmal schnauben. Viel zu OP. Oh, na, oh nein, nein, nein, ich hab nichts gesagt. Die wanted immer, immer. Ja. Ja. Die wollten immer. Hm, was macht der? Achso, er ist wütend nur. Okay. Das könnte ein sehr schwieriger Kampf werden, weil es sind zwei von denen. Hä? Erster Beistand. Opfern. Nein! Nein! Kill sie, kill sie! Ein Damage! Was? Diese Formel nochmal? Wieso macht das nur ein Damage? Kann man das überhaupt schaffen? Geht das überhaupt? Man, man kommt hier gar nicht durch! Das ist unmöglich! Das war unmöglich! Unmöglich! Ich bin verarscht! Ach komm, ich mach zumindest noch den einfachen Weg. Den schalte aber raus. Nach irgendwie drei, vier malen Gegnern gibt es hier nochmal eine Truhe mitten. Ja. Okay, die Hälfte des Geldes von mittleren Fahrt. Okay. Bam, bam. So, liebt ihr euch jetzt noch mehr? Nein, leider nicht. Okay, egal. Wollt aber kuscheln. Ja, dann kuschelt doch, ihr beiden. Wollt ihr was neues haben? Ja! Die Macho-Blume! Macho-Man! Nee. Sieht nicht so geil aus. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Buff Mike, ne komm, die, die Stats plus 3 ist nicht viel, aber okay, kannst du ruhig haben, wenn du unbedingt willst, aber. Ja. ne, Hast du schon probiert? Hast du noch nicht probiert? Schmeckt dir nicht. Hast du die Torte schon probiert? Ja, Professor, ihr geht Geburtstag, Leute. Die Torte bekommen. Das war nicht das Jahr des Luigi's, aber trotzdem, interfragt sich. So verschiedene Blüten gekauft. Yeah. Okay, dann werden wir zu diesem Level irgendwann später zurückkehren, wenn wir dann stärker geworden sind. Äh, und auch vier Leute sind. Und ja, dann machen wir erstmal hier das Level, weil ich vermute, dass hier ein weiteres Gesicht auf uns wartet. Das möchte ich natürlich auch noch mitholen. Dumm di. Wenn wir das zum anziehen. Nein! Hoffentlich finde ich bei das Gesicht von Bunny was für ein Monster es wohl kleben wird. Ich freue mich ehrlich gesagt richtig drauf, es zu erfahren. Halt, was, was sage ich denn da? Das ist eine ernst Angelegenheit und ich muss etwas unternehmen. Äh, okay, eben Bild von Mike. Ich weiß, Bunny ist sehr cute und äh, möchte sie gern wiedersehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und hey, da ist sie wohl. Bunny Wolke. Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Was, wenn wenn unser, wenn unser der große Weise Blitz einsetzt auf eine Blitzwolke, müsste das nicht eigentlich heilen? Nö, es macht Damage. habe mich vorhin auch schon gefragt, aber naja. Bam! Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Ja, hier. Blitz! Bam! Hä? Okay, wenn es Damage machen, schön, aber macht hat absolut keinen Sinn. Bam! Aua, aua, aua, aua. Ich bin halt kein wirklicher Attack gerade. Ich wäre es gerne, aber naja. Aua. Heilung, dankeschön. Bam! Yeah. Ne brauche nicht. War gerade überlegen, aber nee. Doch nicht. 100! Oh, you're going down! Bam! Es lebt immer noch! Es lebt einfach immer noch! Heilung Dankeschön! Bam! Wie viel überlebst du? Hau ab! Durch eine Wolke geschlagen! Bam, jetzt ist es down! Yay! Beim Bunny gerettet! Juhu! Kein Wolkenwort zu Ständchen. Hoppla! Das war Nummer zwei. Ja! Ich möchte möglichst bald Bunny sehen. Ja, wir sehen sie, wie sich bald. Auf nach Badrotto! Ich finde das so perfekt wie, äh... Ebenbild von Mike und Bunny so harmonieren miteinander. Und vor allem auch wie. Oh, ein Geschenk. Ich oh. habe ja, ein Geschenk für dich. Mach's mal auf. Kastagnetten. Was ist das? Ja, ja, ja, ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, was das ist, aber deshalb nehme ich's. Ba-ba-da-ba. -ba Level 15-Länge-Freunde. Woo! Episch. Was? Urkittel? Wow! Ja. Wir haben zwar schon äh, knapp 100 von den Dingern, aber gut, wenn du unbedingt noch eins mitnehmen möchtest, dann klar, kann ich nicht äh, von Rolle abhalten. Ja. Klar. Nice, wir haben Bunny noch in dieser Folge gerettet. Vielleicht können wir sogar noch Frederick retten. Guter Freddy. Let's go. Blob. bum bum bam Yippie. Oh Mike, du nicht gesehen. Kein Wunder, so ohne Gesicht. Unglaublich, dass der dunkle Fisch auch mich erwischt hat. Aber ich wusste, dass du mich retten würdest. Noch einmal vielen Dank, Mike. Und auch die große Weise, Ivata. Keine Ursache, das war doch rasch erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Gesicht. Kann man's drum? Yay! Bunny ist im Team. Woo! Freddy, wir holen dich auch noch raus. Das verspreche ich. Bei meinem Leben. <lacht> Und dieses Gesicht vermutlich ja. Yeah. Nachdem wir die Gegner besiegt haben, natürlich. Du Bär. Wozu steht der Dunkle Fürst bloß all diese Gesichter? Gute Frage. Einfach gesagt, er benutzt sie, um seine Monster zu kontrollieren. Was soll das denn heißen? Nun, wenn Dunkle Fürst erschafft allerlei Monster. Doch handelt es sich bei diesen Monster zunächst um schwache Wesen. Sie sind, wie soll ich sagen, unverständlich. Aber wenn diese Kreatur Stärke verleiht und sie ihm zugleich unter Damen macht, sind... Die gestohlenen Gesichter? Exakt, oh Mundo. Gesichter sind schon was komisches. Ja, sehr grummelig. Ja, komische Gesichter. Mhm. Vor allem, wenn man das Make-up abtut. Oh, nicht im Real-Life, aber bei mir <lacht> äh, Können wir uns entscheiden? Gehen wir erstmal zu... Kulolimpa! Dingel! Warum folgt uns eigentlich Professor Egid noch? Er hat doch jetzt das, was er wollte. Er hat auch seine Maschine gefunden. Ich glaube, folgt uns einfach nur, weil wir gute Freunde sind. Und Bunny? Bunny will die Welt retten. Das ist Bunny. Kuschel mit mir, Bunny! Aber, äh, hey, du willst mir Bunny wegnehmen?! Warum?! Allgemein! ey! Ich könnte irgendwas auswählen. Keine Ahnung was, Mir auch ziemlich egal. Ob ich das wegskip. Okay. Ich bin Level 15 mit, ihr geht aber nur Level 12 mit Bunny! Das ist kriminell hier! Nein, das geht gar nicht! Oder wie sieht es mit dir geht aus mit äh, dem Pferd? 6. sechs. das müssen wir alles kommen miteinander hier. Weich und süß, wie ein Traum. Kann man damit Kissen füllen? Schmeckt auf jeden Fall. Hat jeder schon probiert? Hast du noch nicht probiert? Nicht so, schade. Hat, äh, haben alle schon probiert? Hast du noch nicht probiert? Nicht so. Ach, äh, uh, kann es mehr probieren, ja, die können auch nichts mehr ich, probieren, na, dann lass mal es kommen, ja, dann kommen wir mal weiter hier, yeah, let's go, Level 11 nur, Bunny, muss gelevelt werden, Bunny, So soll denn das? So, ja, noch zum Ende der Folge ein Quiz, mit mir als Gast, Bar. na, Bruder du bist, der Gast ich bin der Gastgeber. Wie immer, fangen wir an. Du musst den Leute merken. Du hast nur das ist eine Chance. Einfach so richtig. Oh, mein Spiel am Video am Keine Ahnung, egal. Let's go, Start. Okay, Fortnite-Kitty. Michael. Seh... äh. Äh. äh äh... Äh, äh, äh... viel Zeit habe ich? Unendlich Zeit? Ich sag 6. Ja! Ich dachte mir, das kann keine 5 sein, das waren viel mehr Leute. Ich habe eigentlich gedacht, es waren 7 oder so, aber es waren 6. Okay. Starke Leistung! Klippa! Gut gemacht! 5 mp monks weil ich ja von denen noch nicht genug hab. Jo! Wozu brauche ich eigentlich noch eine Healer-Klasse? Ich habe so viel von den Dingern! Brauche ich nicht mehr! Nein! Okay. Hier werden wir bestimmt das Gesicht finden. Und danach werden wir noch das, die Kiste holen. Irgendwann hoffentlich dann auch nochmal das hier schaffen. Das kann ich mal in der nächsten Folge auch versuchen, weil wir werden in der nächsten Folge hoffentlich Frederik fretten und dann hier, hier in den Berg vielleicht auch rein können. Wer weiß, wer weiß, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Dann wirst du die Antwort.